Hey Leute, willkommen zurück zu 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Äh, wir müssen hier noch ein Rätsel lösen. Das habe ich glaube ich noch nicht rausgefunden. <lacht> ah ja, genau. Ich habe letztes Mal eine Notiz gehabt mit Eis, aber ich weiß nicht mehr, wo die hin ist. Scheiße. <lacht> ähm du musst die Punkte eingeben, genau. Ich muss jetzt Eis eingeben. Ich habe mir das irgendwo notiert, also. Ah gut, ich kann es ja noch mal. Punkt, Punkt, dann C. Nein, das war falsch. Punkt, Punkt. Zack und E. Cool. Ich weiß nicht mehr, wo hab. ich es mir notiert habe. Ich habe eine neue Seite aufgemacht, weil ich neue Notizen brauchte. Ich habe nicht daran gedacht, dass da noch Notizen drauf sind <lacht> Ich ziehe du das Puzzle gelöst Junpei. Ist du gut gemacht. Die Antwort war Eis. Woher weißt du das? Ich musste nur zuhören, was, was für Geräusche die Maschine gemacht hat. Danach wusste ich... Äh, danach war es einfach ein triviales Dekodierwissen. Ah ja, ich glaube, ich habe ein Geräusch von irgendwo auf der rechten Seite gehört, nachdem du das Pössl gelöst hast. Klingt nach, wer, klingt danach, als wäre es aufgegangen. Hast du, äh, Siehst du irgendwas, das Geräusch gemacht hat? Ja, das stimmt. Ah ja, noch was. Äh, ich habe was hinter dem Gitter gehört. Vielleicht ist der Sarg jetzt offen. Was? Ah, hier muss ich das dritte Emblem rausnehmen. Dann ist dann eine Doppeltür, die ist noch zu und jetzt ist das Sarg auf. wahrscheinlich, weil ich musste hier was machen. Und All Ice ist natürlich Eis. Okay, gut, ich mach's auf. Okay, Junpei, du schaffst das. Es ist nur eine Box. Es ist nur eine Box. Oh, scheiße, ist ein Sarg. Ähm, da ist irgendwas Schlimmes drin, ich weiß es. Okay, okay, tief einatmen. Gehen wir. <lacht> Oh Mann, da ist niemand drin. Scheiße, ich kann glaub, Ich kann nicht glauben, dass ich so erschrocken war wegen dem ist. Was meinst du niemand? Hast du irgendwas erwartet da drin? Naja, das ist eine lange Geschichte. Frag Jumper mal irgendwann drüber. Na, ah, wie es ja gesagt hat, ist nichts drin. Da ist gar nichts. Da, da ist was drin. Zwei Sachen. Ein Emblem und ein Schlüssel. Ah, sieht aus, als hätten wir eine Platte mit einem Emblem drauf und. Neptun-Schlüssel. Ja, wir haben ihn endlich gefunden. Jetzt können wir durch den Gang gehen. Das ist korrekt, Klappe, aber wir müssen zuerst hier rauskommen, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Okay, okay. Gehen wir, die Hö gehen wir zur Hölle hier raus, so schnell wie möglich. Ich habe nichts dagegen. Ich glaube nicht, dass wir Neptun-Key hier drin brauchen. Er ist ziemlich wichtig, aber das heißt, ich nehme ihn in die Tasche. Was das andere Ding betrifft... Sagen-Emblem. Mussten wir nicht vier Embleme da vorne einsetzen? Achso, das, das dachte ich gar ja. Da haben wir das Emblem rausbekommen. War das bei der... Warte mal, warte mal, warte, warte, warte Ich swip mal in der Gegend rum. Da ist ein Lock drauf. Ah, war das noch ein Haufen Kacke? Wir haben keine Zeit dafür. Na klar. Nix drin. Nix mehr drin. Das haben wir gelöst. Da ist auch nichts mehr. Irgendwo. Oh, ich hätte nicht Pause machen sollen letztes Mal. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo das hin. Mann, dieser Tisch ist wirklich groß und es fühlt sich wirklich blockiert an. Ja, es sieht ziemlich schwer aus. Ich vermute. du? Uh, ah, er gehört zu dem der Person, die den Raum braucht. Denkst du nicht? Ja. Danke Ah hier, guck mal. Ich klatsch mal die Embleme hier rein, aber Hm? nichts passiert. Warte, was macht Snake da? Ich fühle, dass Symbole eingraviert sind über jede Einbuchtung. Oben links ist das Steuerrad. Oben rechts das Kreuz. Links dieses Kumpelschild. Oben links Steuerrad. Oben rechts Kreuz. Unten links das mysteriöse Kreis. Ich mache mal ein Fragezeichen neben dran. Und links ein Waffel. So Pattern. Äh, zusätzlich hat jedes Symbol eine Nummer. Eins, zwei, drei, vier. So und das Ganze ist unterteilt. Vielleicht müssen wir die Embleme dieser Reihenfolge reintun. Die oh, die Reihenfolge, ha? Aber das war das Kreuz, genau. Na, jetzt habe ich schon wieder reingetan. Steuerrad da rein. Wow, äh, jetzt haben wir irgendwas auf dem Bildschirm. Was ist das? Sieht aus wie ein Puzzle. Ich frage mich, ob das die Regeln sind. Ich lese sie dir vor. Wenn du ein nummeriertes Be Dings berührst, wird das Areal ausgewählt und es wird blau, um es zu bestätigen. Eine Nummernball zu berühren danach. Äh, wird dafür sorgen, dass der Ball in das Areal gesetzt wird? Du kannst die roten Bälle aber nicht bewegen. Du kannst nur 3 bis 5 in ein einzelnes Areal. Okay, also eigentlich das Non-Regame auf dem Bildschirm. Den Check drücken, um alle anderen. Um zu bestätigen, dass du alle bewegt hast, außer die roten. Ja, das Non-Regame. Hm, ich verstehe es nicht ganz, aber. Probieren wir es aus. Übung macht den Meister. Probieren wir es mal. Denkst du nicht, Übung macht's perfekt? Hey! Ähm. <lacht> Schau mir mal, ob du das Nächste löst, dann kannst du mich, dich über mich lustig machen. Okay, das Rote kann ich nicht bewegen, das heißt... Ja, ich weiß, ich hab's gecheckt. Also wie komme ich auf 6? 6, was war der Raum Nummer 6? Wie kam ich in die 6 rein? Ähm, mit 3 bis 5. Also müsste ich auf 15 kommen? 15 kann ich, nein, so erreichen, aber ich nehme das lieber mal so. so, keine Ahnung, gibt es Sinn, 8 ist 12, ist 18, ist 21, perfekt. Okay, das ist es richtig, aber nichts passiert, da sind noch drei einbruchungen übrig. Ich vermute mal, es das passiert, dass wir hier alle gefüllt haben. Klingt das nicht logisch? Ja gut, dann ist das zweite das Kreuz. Kreuz. Okay, machen wir das Kreuz rein. Hey Jumpe, irgendwas ist wieder auf dem Bildschirm. Äh, das Pest sieht aus wie das letzte. Ja, aber irgendwas, da hat es mehr rote Bälle drauf. Äh, die Nummern für die Areale sind auch anders. sieht aus, als wäre das, wär das die gleichen Regeln wie letztes Mal, aber... Willst du das nicht doppelt checken, also nochmal überprüfen? Nein, nein, geht, geht schon nicht. Wenn ich verwirrt bin, gucke ich einfach nach links auf dem Bildschirm. A thousand wars? Hä? Ein Bild ist mehr als tausend Worte, keine Ahnung. Probieren wir es mal. Achso, eben, okay. Er hat gesagt, heißt es das nicht, dass äh, ein Bild mehr als tausend Worte sagt? So, ja, hey, sei still. Ich versuch's wenigstens, Okay. Ja, ich habe da das so angebracht. Okay, jetzt ist die 1 auch noch rot. Jetzt müssen wir doch die 1. Ähm, 1. Also ich muss 10 erreichen. Das heißt, ich nehme die mal rein und rechne mal kurz das zusammen. Das sind 10, 17, 25, gibt 7. So. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Super gemacht, Junpei. Da sind nur noch 2 übrig. Du schaffst das. Ja, unten links ist das komische Kreisling. Okay, wir machen wir den geheimen Code rein. Verdammt, das sieht schon wieder ähnlich aus wie das letzte. Aber die Regeln sind wieder dieselben. Sollten wir sich nicht doppelt überprüfen? Komm schon, es ist das dritte Mal, dass ich das mache. Es wird schon klappen. Also das ist, ähm... <lacht> Wenn du über nichts... Also, wenn, du nicht, wenn dir nichts Schlaues einfällt, dann überarbeite dich nicht. Das wird vielleicht jemanden vernetzen. Ah, sei still. Gib mir eine Pause, okay? Mir fällt schon was ein. Ja, wir müssen jetzt zu so allem eine Pan machen. Na klar, sieben. Sieben, 16. Ich muss auf 16 kommen. Ähm. Okay, ich darf die 3 aber schon nicht mehr mitbenutzen. 16, wie erreiche ich 16. 2, 6, 8 gibt auch, das sind 10 und 16. Und hier haben wir 4 und 5 gibt 9, plus 7 gibt auch 16. Dann muss es das sein. Gut cool gemacht Junpei. Du ist nur noch eins übrig, ich kann das schon das Licht im Tunnel sehen. Am Ende des Tunnels sehen. War das jetzt das sarg emblem dieses Waffelbild, das er meinte? Mal gucken, was passiert, wenn ich das Emblem vom Sarg reinmache. Das ist das vierte. Das Puzzle sieht aus wie, das, wie die anderen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das letzte. Wenn wir dieses Puzzle lösen, wird irgendwas passieren. Okay, dann mache ich es mal schnell. Klar, acht und neun. Wir dürfen die sechs nicht mehr benutzen. Warte mal. Aber es müssen doch drei müssen doch durch. Meinte ich. Hatte doch. es zwei bis fünf. Also ich mache mal hier vier und fünf rein. Und hier kommen wir dann auf 10 und 17, was 18 gibt. Äh, was 8 gibt. Ich darf aber nur... Warte mal. 2 plus 8 gibt 10, plus 7 gibt 17, 1 plus 7 gibt 8, 4 und 5 gibt 9. Ist eine rote gar nicht wirklich rot? Ich probiere das mal ganz kurz. Okay, die sind alle wirklich rot. Ich gehe mal raus, das ist nicht lösen. Verdammt, ich komme einfach nicht drauf. Die Regeln stehen auf dem Bildschirm, vielleicht soll ich noch nochmal lesen. Den hier wahrscheinlich. Äh, es wird blau zum Auswählen. Bla. Du kannst die roten nicht bewegen. Du kannst nur 3 bis 5 machen. Ein Check-Button. Alle bestätigen, außer die roten. Und es muss passen. Das heißt, da ist irgendwas versteckt. Das ist zwar der falsche Bildschirm. Mittler? Okay, nein, das war schon wieder das Regelbildschirm. Muss ich nochmal aufs Emblem klicken? Ah, das, das ähm, die Tastatur muss ich drücken. Drücken. Probieren wir es anders. So mache, 9 und 8 gibt 17, 2 und 7 gibt 9. Ich weiß, dass die Kombination die Tür nicht öffnen wirkt. Das ist eben das Problem. Mir fehlt eine Nummer. Ist da eine Kombination versteckt? Diese Kombination müsste... Ah, warte mal. Ja, ich bin dumm. Klar. Das 9 löst doch alles auf am Ende. Kann ich alle zusammen ins 9 drücken? Das sind 6. 11. 18. Und den lassen wir zurück. Nein. Er kann nicht mitkommen. Weil dann gibt es 26, was 8 gibt. Das heißt aber, wenn ich alle fünf... Klar. Ja, klar. Ich muss... Ja. Ich muss ja nicht alle Tieren benutzen. Ich bin jetzt gerade gekommen weil es gibt 26, was 8 gibt. Und so. Warte mal. Ja, ich kann einfach alle fünf durch die Ding Nummer 8 schieben. Also durch das Ding Nummer 8. Klar. Das ist voll schlau. Das finde ich jetzt cool, dass sie dann sowas reingebaut haben. Das ist nicht einfach nur so ein... Ja, du musst nochmal was lösen, dass die da so ein... Die neun muss nicht aufgehen, wobei die neun der Ausgang wäre. Ich glaube, das heißt, wir haben alle Nummern aufgemacht. Nein, nein, das waren sieben Nummern, die wir aufgemacht haben. Eine fehlt. Ich habe nicht aufgepasst, welche. Von wo kam diese Geräusch Unter der Tastatur. Super gemacht, Junpei. Du hast alle Fragen beantwortet. Na, ich mache mal kurz das Game, ein bisschen leiser. Ich habe hab das lauter gemacht wegen Mortal Kombat. Das muss jetzt nicht mehr so laut sein. Guck mal, Junpei. Ey, hast du, irgend... Ey hast, hast du auch irgendwas gehört? Oder habt ihr irgendwas gehört? Ja, habe ich auch gehört. Von unten links auf dem Bild, auf dem Tisch, glaube ich. Die Schublade da. Ein Foto drin. Ein Bild? Was zum. Ja, was zur hell ist das? Der Mann mit einem Schnauzer auf der rechten Seite. Ich wusste, der kommt bekannt vor. Das ist derselbe Typ, den wir tot in der Kapine im Captain Squads gefunden haben. Er hat die Null auf dem linken Arm. Der zweite Mann mit dem Weinglas und dem äh, Doktorenmantel. Das ist der Nummer 9. Er starb durch, Nummer, durch die Nummer 5. Ganz links im, im streiften Anzug. Das ist Ace. Oh Mann, das ist Ace. Ja, ich glaube, das ist er. Kein Zweifel. Aber was bedeutet das? Was macht Ace hier? Nicht nur Ace, der neunte Mann, der Captain. Und die sehen glücklich aus, als würden sie sich einander kennen. Wieso? Wie? Wie zur Hölle sind diese vier Männer verbunden? Hatten wir das nicht schon? Du hast gesagt, Ace ist in diesem Bild. Ja, es sieht nicht aus, als wäre es neulich erst aufgenommen worden. Ace, der neunte Mann und Captain sehen aus, als wären sie etwa zehn Jahre jünger. Ah, das heißt der neunte Mann. Untermann, den ihr im Captain Squad gefunden habt. Sind auch in diesem Bild. Ja, ist das sonst jemand? Es sind nur diese drei Leute drauf. Ich, tut mir leid, leider kann ich es nicht sehen. Nein, nein, das ist noch einer. Er hat ziemlich lange Haare, klisch sieht schlau aus, aber ein bisschen kalt. Er ist der einzige, den ich nicht erkenne. Hm. Was sagt das Datum auf dem Foto? Sag keins. Hast du auf die Rückseite geschaut? Die Rückseite? Ja, die Rückseite, die andere. Praying for the success of the Nonary project. Also ähm beten für den Erfolg des Nonary Projekts mit Nijizaki Kubota und Musashido. Das heißt, diese vier Leute in diesem Bild sind die Organisatoren, das sind non Nonary Games von neun Jahren gewesen. Das heißt, Ace, die Nummer 9 und Cap waren alle verantwortlich, dass das passiert ist, aber ich habe das Gefühl, ich sollte schockierter sein da drüben. Es ist fast, als, als müssten Dinge schon immer so sein. Wieso? Wieso überrascht mich das nicht? Ace war der, ein, war der der das nonary projekt geleitet hat, aber wieso Wieso bin ich so ruhig? Als ob ich es schon gewusst hätte. Ja, in einem Rerun hatten wir das ja schon. Ah, natürlich, ich verstehe es jetzt. Ace war der CEO von Cradle Pharmaceuticals. Er war das ein er war der Typ, der das Nennery Game vor neun Jahren erfunden hat. Er ist oder war Gentaru Hongo. Ace ist Hongo? Ich habe meinen Verdacht gehabt von Anfang an. Ihre Stimmen waren ähnlich. Zu ähnlich, um es ein Zufall zu sein. Ich könnte die Stimme niemals vergessen. Es war die Stimme des Teufels. Die Stimme des Teufels. Ich konnte nicht sicher sein. Nach allem hatte ich keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Ich konnte ihn ja nicht fragen. Also, auch wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es dir nicht mehr sagen können, oder euch nicht sagen können. Zero hat ziemlich klar gemacht, was passieren würde, wenn ich es getan hätte. Oh mein Gott, ich hatte keine Idee. Hä? Ich wusste nicht, dass Ace Hongo war. Oh ja, na klar, ich vermute, du wüsstest es nicht. Vor neun Jahren warst du in Nevada. Aber Hongo war in der Gigantic mit uns. Ich weiß. Äh, deswegen wusste ich nicht, wie Hongo aussieht. Aber wieso? Wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich meine, ich bin deine Schwester, oder? Du hättest mir sagen können. Es tut mir leid, ich, ähm, ich entschuldige mich damit, dass ich das für mich behalten habe. Aber wenn ich es dir gesagt habe. Wenn ich dir gesagt hätte, Clover hättest du jedem erzählt. Und wenn du das gesagt hättest, wäre ich gezwungen gewesen, allen zu sagen, was vor neun Jahren passiert ist. Ich musste das verhindern. Hey, Junpei. Äh, denkst du, ich könnte das Bild für eine Sekunde ausleihen? Klar. Hongu Kubota, Nichisaki, Musajido. ist wahrscheinlich die Reihenfolge. Ja, hey Seven, erinnerst du? Sei still, sei einfach still. Ich bin so nah am Erinnern. So nahe. Scheiße, was? Was stimmt nicht? Verdammt, das ist verrückt. Ähm, was ist verrückt? Ich erinnere mich... Erinnerst du was? Alles. Alles? Ja. Ja. Ich erinnere alles von dem. Meine Erinnerung ist zurück. Ich erinnere mich, was passiert ist, bevor ich festgenommen wurde. Also, bevor ich festgehalten wurde. Ich erzähle euch, was passiert ist. Wie Snake gesagt hat, ist Ace Hongo. Hongo. Von rechts sind die anderen Musajita, und Kubota. Uh, Musashido war der Typ mit dem Geld. Nijisaku war die rechte Hand von Hongo. Und Kubota hat das Ganze äh, technisch entwickelt. Woher weißt du das alles? Komm schon mal, ich hab's dir gesagt. Ich hab nicht meine Erinnerung zurück. Nein, nein, das ist nicht das, was ich meine. Ich will fragen, woher du das von Anfang an wusstest, bevor du es vergessen hast. Willst du es wirklich wissen? Natürlich. Ich auch. Das wird eine Zeit brauchen. Es hm. würde wahrscheinlich drei Tage wieder dauern, bis ich dir alles erzählt hätte. Naja, wir haben keine drei Tage. Okay, gib uns eine kurze Version, okay? Kurze Version. Okay, okay. Ich es. Keine Versprechen, aber. Ich bin ein Detektiv. Es äh, ist ein bisschen komisch, das über mich selbst zu sagen, aber du könntest mich so als einsamer Wolf bezeichnen. Ich halte mich an meinen eigenen Code. Äh, als. Ich denke halt, dass was Richtiges ist wichtiger. Entschuldigung, mal kurz eine Unterbrechung. Ich fange nochmal mit dem Satz an. Ich halte mich an meinen eigenen Code, also weil ich denke, dass was Richtiges ist wichtiger, als das zu tun, was du denkst. Also, was dir gesagt wird. Deswegen bin ich meinen eigenen Gefühlen diese Nacht gefolgt. Ein kleiner Hinweis hat mich auf die Werft gebracht. Es war vor neun Jahren. Die Werft war kalt wie Scheiße und ich konnte nichts sehen. Ich war auf der Untersuchung von einem Massenkidnapping. Alles von denen war Kinder. Sie hatten alle eines gemeinsam: Eine Geschichte mit einem speziellen Spital. Ein Spital unter dem Management von Cradle Pharmaceuticals. Das Ending kennen wir ja sogar schon, also die Story. Und meine Untersuchungen haben ergeben, dass Cradle mit diesen Kidnappings involviert war. Nach ein bisschen Rumgerede habe ich endlich rausgefunden, habe ich endlich einen Hinweis gekriegt von jemandem, der in Cradle arbeitet. Meine Source, also meine Quelle hat mir das gesagt. Heute haben wir ein Schiff abheben. Das kennen wir alle schon. Also bin ich zum Werft. Ja, okay, das kennen wir wirklich schon. Die haben das einfach nochmal drin. Das ist genau das, was sie schon kennen. Ich gibt das dem Fall, weil das hatten wir schon im Ending. Das habe ich sogar Seven Weiß Wer genannt. Oder Seven Weiß was, irgendwie sowas. Und das war genau dieselben Dialoge. Die haben das einfach wirklich nochmal drin, falls man das andere Ending nicht kennt. Dass man seine Story noch kennt. Alter, kalter Boden, da habe ich sogar einen Screenshot gemacht, für einen, für einen Thumb. Ja, okay, es geht nicht auf. Bis zu dem Teil, den ich gelesen habe, war es ein bisschen anders wegen den Dialogen. Hier ging es aber genau gleich weiter. Kinder, hier überdrehen, 5 okay, oder 6. Er will zuhören, hört aber nichts. Und dann findet er unter dem Bett äh, den Lüftungsschacht und den macht er gleich auf. Und da habe ich dann das Screenshot genommen für, den, für Thumbnail. Er zog mit den Fingern und weil es wahrscheinlich für Kinder gemacht wurde, hat er als erwachsener Starker Mann aufgekriegt. <lacht> Soweit. Genau hier, das Bild habe ich genommen. Ich fand das geil. Er schwitzt, wischt es ab, geht rein und dann stirbt ein Kind. Also er sieht ein paar Kinder und irgendein ist tot, so wie es klingt. Ah ja genau, die, die automatische Verbrennung. Das ist der Verbrennungsofen. Ah, ich war nicht sicher, was es bedeutet, aber irgendwas mit Verbrennung ist schlechte Neuigkeiten. Also ob es ein Zeichen ja. war, äh, ein Zeichen wäre, hörte ich einen Haufen junger Stimmen. Nein! Hilfe! Okay, das ist neu, Entschuldigung. Äh, ist sonst noch was neu? Ne, außer den Alarm ist noch nichts neu. Ah, okay, klar, cool. Äh, einige von ihnen schrien in Terror und alle Sounds zusammen machten, äh, erschufen ein Heulen, das die Haare auf meinem Nacken aufstehen ließen. Verdammt, was zur Hölle geht da nur vor. Ich kroch durch den Schacht, so schnell ich konnte. Ich habe einen Riesenkrach gemacht, aber ich, habe mich nicht gejuckt in diesem Moment. Ich habe eine Metalltür auf der linken Seite vom Schach gefunden. Die Kinder schrien auf der anderen Seite. Ich habe es gefunden. Ich habe den Griff äh, ge gezogen und habe die Tür aufgeworfen. Ich habe fast schon das Metall aufgerissen. Was zu, was zu hell ist das für ein Platz? Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Ah, das ist, er ist oben auf dem Verbrennungsofen drauf. Der Raum hat einen Dom oben drauf. Und da waren neun Wände, alle etwa gleich groß. Und oben war ein auf dem Kopf stehendes Funnel, keine Ahnung. Das ist wie ein Kamin. Achso, Ich habe runtergeschaut. Da waren sie. Diese Kinder, die ich gesucht hatte. Sie haben mich alle angestarrt. Plötzlich leise für einen Moment. Wegen Aus Überraschung und Angst. Ähm. Angst wegen dem Raum oder mir, konnte ich nicht sagen. Wahrscheinlich beides. Äh, nicht, dass ich ihnen vorwerfen konnte, wie, scheiße, wie, wie blöd rumzurennen, wenn die, schon, wenn die schon so scheiße viel Angst hätten. Wenn ich das so anschaue, die da, die, das, das Mädchen, das bei Max steht, das ist, die sieht aus wie das Mädchen, das tot ist. Das haben wir schon gehört. Vielleicht. Wartet die? Ich glaube, das war die. Mit dem Rücken zu uns... Zuvor das steht Seven. Äh, Slake. Und ich komme ehrlich gesagt nicht umhin zu sagen, dass das rechts aussieht wie Santa. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass das ganz links noch das Kind von Lotus ist, dass wir ja wissen, dass die beiden Kinder von Lotus auch entführt wurden hier, ja. Kann man jetzt davon ausgehen, dass wir die alle kennen, weil dann wäre das die zweite von rechts, wäre June. So in Theorie, wenn ich jetzt sage, dass das alles Bekannte sind, die wir kennen, dann wäre das, sieht es aus wie June. Das ist die einzige, die ich jetzt sonst kenne, so von da. June wäre ein bisschen weit hergeholt, ich glaube Santa war dabei. Snake ist dabei und das links, bin ich mir jetzt fast sicher, ist die Tochter von, von Lotus. I my own so, äh, ich habe äh, mich angewidert wegen meinem, selben An mein, meinem eigenen, eigenen Angehen. Dann habe ich mich zu den Kindern umgedreht. Keine Sorge, Kinder. Ich bin nicht euer Feind. Ich bin einer der Guten. Alle von denen sind da gestanden. Wie eingefroren? Ne, naja, außer einer. Er war ein Junge. Ein bisschen älter als die anderen. In einer Privatschuluniform. Der sieht aus wie Santa. Auch die Augen. Dieses gräulich grün Ein bisschen grün drin, aber ziemlich grau. Ah... Die Stimme. Wer zur Hölle bist du? Ich gehe mal davon aus, dass das Santa jetzt ehrlich gesagt. Er tratscht nach vorne und hat mich ganz komisch angeschaut. Verdächtig. Ich bin ein Detektiv. Ich bin hier, um euch zu retten. Äh, es sah so aus, als würde es sich ein bisschen beruhigen. Ab der Sekunde, dass ich die Worte raus Wie wirst du uns helfen? Wo ist der Ausgang? Es gibt keinen. Ah, Seven gefragt. Da wo du rauskommen. Da gibt's keinen. Die Tür, die in der wir reinkamen, geht nicht auf. Und die Tür da drüben? Er hat sich so ein bisschen selber abgeschnitten. Ich glaube, er hat sich irgendwas äh, entschieden, bevor er sein, seine Gedanken gewechselt hat. Wie auch immer. Da gibt's keinen Grund. Wir können da nicht alle raus. Äh, wenn wir hier nicht rauskommen, werden wir alle verbrennen. Zu Tode verbrennen? Kannst du es nicht hören? Die Stimme hat gesagt, dass der Verbrennungsraum bald startet. Oder dass die Verbrennung... Okay, also, also... Okay, jetzt geht der Alarm wieder los. Die Stimme sprach nochmal. Die Verbrennung wird beginnen in 15 Minuten. Sie hat nur noch 15 Minuten Zeit. Ich schaue bitte die Runde zu den Kindern. Sieht aus wie 20 oder 30 Fuß bis zum Boden. 10 Meter vielleicht. Keine Chance, dass ich sie hochziehen konnte. Zu große Distanz für irgendwas, um sie zu erreichen. Was zur Hölle sollte ich denn tun? Aber dann hatte ich eine Idee. Wartet hier, ich komme gleich zurück. Was? Wo, wo geht er hin? Willst du uns einfach zurücklassen? Sie hatten schon wieder Angst. Ich bin nicht der Beste in diesen Dingen, aber ich probiert, Ich wollte sie ein bisschen beruhigen mit meinem, mit meinem Lächeln. Sorgt euch nicht, okay? Ich komme zurück, ich verspreche es. Also bleibt einfach ruhig und wartet hier, okay? Ich habe nicht gewartet, bis sie geantwortet haben. Es gab keine Zeit. Ich musste mich beeilen. Also, schnell wie ein Typ halt auf seinen Händen und Knien vorwärts kam, brauchte ich nicht lange, bis ich zurück in meine Zellen war. Immer noch kein Weg raus, aber ich hatte einen Plan. Ich musste irgendwas aus so dem Raum holen. Als ich es gekriegt habe, bin ich zurück ins Loch und bin wieder vorwärts zum, zum, Lüftung, äh, zum Verbrennungsofen. Was hat er denn rausgeholt? Also. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ. Ich bin aus dem Gang raus und bin runter äh, über das Seil, das ich mitgebracht habe. Ah, ich habe das Seil runtergeworfen, das ich mitgebracht habe. Äh, zurück in der Zelle habe ich mein, mein Bettzeug verrissen in Streifen und habe sie zusammengebunden für ein Seil. Es war billig, aber es hat seinen Job erfüllt. Okay, äh, bündet euch das einfach um euch selber, ich ziehe euch hoch, okay? Okay. Hä? Warte eine Sekunde. Irgendwas stimmt da nicht. Ah, Entschuldigung, warte da war irgendwas, passt nicht. Da waren vor mehr von euch. Wo ist der Rest von euch hin? Der Junge in der Uniform antwortete. Ich habe sie vorausgehen lassen. Wir haben die Tür Nummer 9 geöffnet und sie sind weg. Was? Du hast gesagt, dass... ihr habt die Tür geöffnet? Das, was ich gesagt habe. Denn was zur Hölle macht ihr denn hier? Wir konnten nicht mitgehen. Wieso nicht? Guck mal. Die Einzigen, die durch die Türen können, sind die Tür... Hey, er war in der Mitte von der Erklärung, als... Zehn Minuten, wahrscheinlich. Fünf Minuten... Oh, fuck. Äh, die Wände wackeln ein bisschen von der Stimme, die rumsparen. Guck mal, kann das warten, bitte? Wir müssen hier endlich raus. N natürlich. Ich habe das Zeug gehalten. Äh, das erste Mädchen, das, die erste Person, die ich hochgezogen habe, war ein Mädchen mit einem Rossschwanz. Danach ein Mädchen mit dem roten. Äh, mit einer roten Kette. Ein Junge in einer Jacke kam danach. Er sagte, er würde selbst hochklettern. Der Junge in der Uniform war der letzte. Wie die anderen klein, Wie das andere Kind klettert er selbst hoch. Er sah ziemlich dünn aus, aber ich vermute mal, er war stärker als er ausschaut. Er bewegte sich schnell, aber also fast bei mir war. Er hat mir Klopfen. Jeder schaut an die Tür. Es hat ein dickes, viereckiges Fenster in der Mitte. Auf der anderen Seite war ein, bö ein wütendes Gesicht, das reinschaut. Wer ist das? Das ist ein. Ist das Hongo? Oder der Captain? Verdammt, was geht da drin vor sich? Wieso ist der Raum leer? Wo oh, zur Hölle sind diese scheiß Kinder? Ha. Die Tür öffnete sich und ein Mann trat ein. Halb verrückt, mit Wut. Ich erkannte sein Gesicht. Ich habe es vielmals gesehen in, meinen, in Fotos durch meine Untersuchungen. Der Name des Mannes? Hongo. Gentaru Hongo, der CEO von Cradle Pharmaceuticals. Hongo sah einen Jungen, der vom Seil hing und schrie Es war, als wäre ein Tier. Er packte das Seil. Schnell, ich weiß. Der Junge in der Uniform rannte, das, rannte wieder das Seil hoch. Du verdammter Wichser, komm hier, run komm hier runter, du kleine Sch Scheiße. Das ist ja Ace natürlich. 15 Fuß, 10 Fuß. Sobald ich das Kind erreichen konnte, habe ich noch ihn gegriffen. Ich habe ihn hochgezogen und in den Schacht hinter mich geworfen. Ongo oh hat es voll verloren. Sein Gesicht sah nicht mal mehr, mehr menschlich aus. Es war, als wäre der Bastard ein falsches Gesicht weggezogen hat. Und er war ein wirklich angsteinflößender Teufel oder irgendein verdammtes Monster. Ich zog schnell das Seil ein und ließ zurück einen Hongo, der mich an. Ein wütender Hongo, der mich von unten anschrieb. Du verdammter Bastard! Du kommst damit nicht. Äh, du kommst nicht weg damit. Äh, wie kannst du es wagen, das Experiment dich ins Experiment einzumischen? Experiment? Was für ein Experiment? Wie viele Minuten noch? Aber wenn er sie nicht die, die, die konnten sich einfach unter dem Glas verstecken, dann dachte er vielleicht auch, dass sie weg sind, das war ja voll. Eine Minute. Hey alter Mann, was machst du da? bei dich! Der Junge in der Uniform wollte meine, Bau meine Aufsicht. Ich habe ich ihn Salute in die, ins Gesicht dieses wütenden Arschloch geworfen, bevor ich die Tür hinter mir zuschlug. Äh, es gab keinen Sinn zurück zur Zelle zu gehen, also bin ich die andere Richtung gegangen. Nach etwa 30 Fuß kamen wir äh, einen anderen Schacht, der nach links ging. Dieser führte runter. Jeder nickte und wir rutschten Stück für Stück runter. Ähm, der Schacht leerte uns in einen engen Gang aus, einen engen Flur, und da war eine Tür auf jeder Seite. Die Tür links war eine normale Doppeltür, und die Tür rechts war, kam mir bekannt vor. Es hatte schwarze und gelbe Streifen und ein Gerät nächst neben der Wand. Eine Platte auf der Seite ließ sich Verbrennungsofen. Verbrennungsofen? Ja, das ist, wo wir waren. Das war das Mädchen, das mit dem roten Band, das mir geantwortet hat. Wir waren in einem Schmelzofen. Ja, Hongo ist vielleicht noch drin. Sieht aber aus, als wäre es zugemacht. Warte, was? Wenn er schon da drin ist? Ja, das ist nicht gut. Oh. Das heißt, wir sollten besser... Wir müssen die raus. Gehen wir zur anderen Tür, schnell. Die Kinder, starten, die Kinder starteten zu ran, an, fingen an zu rannen und ich klebte an ihren Fersen. Auf der anderen Seite der Tür war eine große äh, spiral, eine große Spiraltreppe. Er rennt, er rennt. Muss ich dir nicht zweimal sagen? Wir sind hoch und hoch und hoch. Unsere Füße ähm, pounded steps, also schlugen halt die Schritte schnell. Unsere Arme pumpen, aber wir sind rund und rund und rund, wie der Teufel, wäre der Teufel hinter uns, hör. Die Treppe ging einfach weiter. Ja, das ist... Alter, Snake, Das Snake so schnell rennen kann, finde ich cool. Das sind eindeutig Seven, äh, nicht Seven, ich sag Seven. Santa Snake, ganz eindeutig, Seven ist da hinten. Also Seven ist auch dabei, klar. ja klar. Wir sind ein paar Ausgänge hochgerannt, als der Typ in der Uniform plötzlich sprach. Äh... Irgendwas passt nicht. Akane. Es ist June. Jun holt. Akane holt uns nicht auf. Akane? Mein. mein. My kids' sister. Meine Schwester? Das Mädchen mit dem roten Band. Akane. Akane. Das ist komisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, den Namen auf der Liste von vermissten Kindern zu sehen. Hey, Akane! Ähm, ah, er, form, er formte seine Hände um seinen Mund und schrie. Niemand antwortete. Vielleicht haben wir sie ausgerannt. Äh, der Junge in der Uniform kam sie am Stopp. Ich bin auch angehalten, und so haben es die anderen zwei Kinder auch gemacht. Wann sollten wir das getan haben? Naja, wir sind ein paar große Räume, äh... Auf dem Weg begegnet. Vielleicht hat sie dann eine Pause gemacht in einem. Nein, das ist unmöglich. Sorry, Opa, du gehst weiter. Ich muss für sie weiterschauen unten. Er wollte schon gehen. Hey, Kind, warte. Verdammt, ich sagte warte. Ich glaube nicht, dass das Kind über mich gehört hat, mich überhaupt gehört hat. Fuck. Ich drehte mich um zu den Typ in der Jacke und das Mädchen mit dem Pferdeschwanz. Ich geh ihm nach. Ihr zwei geht einfach weiter, okay? Versteht ihr das? Das Mädchen nickte und rannte die Treppe hoch. Aber der Junge? Ich komme mit. Ich hatte keine Zeit zum Argumentieren. Ich nickte und rannte die Treppe runter. Ich konnte ihn hinter mir hören. War er da schon blind? Wir rannten bis zum untersten Stock und haben nach ihr gerufen. Akane war nirgendwo. Verdammt, wozu hell ist sie hin? Ich konnte hören, dass das Kind frustriert war. Klar, und dann plötzlich... Hilfe, bitte, irgendjemand hilft mir. Hat mir eine Mädchenstimme gehört. Akane! Der Junge in der Uniform schlug eine Tür auf und sprang rein, sprang in den Flur, neben dem Schmelzofen. Wir sind nach ihm nach. Ich konnte für mein Leben nicht glauben, was wir da sahen. Dieser Wichser Hongo, Hongo, hatte Akane am Arm, natürlich, das ist Jun, hatte Akane am Arm und zog sie in den Schmelzofen, oder in den Ofen. Komm schon, verdammt, beweg dich. Nein, ich will nicht. Lass mich gehen. Bitte, lass mich gehen. Äh, sie pflanzte ihre Füße quadratisch im Boden, also wurzelte sich da fest und wehrte sich dagegen. Aber Hongo war größer und stärker. Äh, sie konnte nicht gewinnen. Akane. Ihr Bruder schrie mit Wut und sprang richtig, Hongo. Kenny! Yeah, jetzt wissen wir sie ja. Endlich, cool. Hilf mir! Ha, du bist zu spät, du Idiot. Hongo hob Akane leicht in die Luft und warf sie, warf sie immer noch mit ihm kämpfend in den Schmelzofen. Bevor wir nur schon blinzeln konnten, sprang Hongo ihr hinterher. Wir haben ihn landen sehen und dann ging die Tür zu. Wir sind zur Tür gerannt. Wir hatten alles, was wir daran denken konnten, irgendwie machen. Wir taten alles, was wir auch nur irgendwie dran denken konnten, um sie aufzukriegen. Aber... Fuck, es bringt nichts. Das Ding geht nicht auf. Jo, jetzt ist eh Feierabend. Das war schon eine Minute. Er schlug seine Fü Fäuste gegen die Tür. Ähm, er war nah dran, seine Knöchel zu brechen, mit wie stark er dagegen schlug. Mich jetzt mal was wunder. Okay, wir sind ganz viele Novels. Fuck. Akane, Akane, bist du okay? Du bist zurückgekommen. Ihre Stimme war unterdrückt, aber... Alle von uns könnten ihren, Ihre Angst in der Stimme hören. Was soll ich tun? Ich, ich glaube, ich bin gefangen hier drin. Wo ist Hongu? Er ist aus, aus der anderen Tür raus. Was? Warning, warning. Äh, Emergency Ingeneration? Notfall... Schmelzprogramm ist Incineration. Einäscherung. Einäscherungsprogramm. Einäscherung ist Incineration, meinte ich. Äh, wurde bestätigt, wurde anerkannt. Automatische Einäscherung passiert in 18 Minuten. Bitte evakuiere den Einäscherungsraum sofort. Ich, ich glaube, das ist Einäscherungsofen. Ich wiederhole. Klar, 18 Minuten. Wir haben es gecheckt. Wollt ihr mich verarschen? Das scheiß Ding nochmal. Bist du da? Ja, wir sind hier. Häng dich ein. Äh ich häng dich rein. Ähm Bleib dran, okay? Äh, wir finden einen Weg, dich zu retten. Ihre, seine Worte müssen wie ein Witz für sie wirken, wenn sie sehen konnte, wie weiß und blutlos sein Gesicht war damals. Oh fuck, ich merke gerade ein Problem. Sorry. Ich merke ein Riesenproblem. Ich habe nämlich auf dem anderen Fernseher gespielt und ich habe meinem Bildschirm... Ich sehe jetzt erst gerade, dass das ein anderer Rand hat. Es tut mir mega leid. Ich habe einen anderen Fernseher gehabt gestern Abend, deswegen... Andere Auflösung. Es tut mir leid. Ja, viel besser. Es hat jetzt hat's kein schwarzen Bildschirm. Tut mir leid. So. 17 Minuten. Bitte, bitte, helf mir. Ich habe wirklich Angst. Ich will nicht sterben. Bitte, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Es ist alles okay. Ich finde einen Weg rein. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, okay? Hörst du mich? Ich verspreche es dir. Es war Folter, ihn weinen zu sehen auf der anderen Seite der Tür. Ihr Bruder heulte sich selber fast voll. Er konnte nichts tun, außer dastehen, seine Fäuste so stark zusammenzudrücken, dass seine Knöchel weiß wurden. Was ist dann passiert? Komm schon, Mann. Versetze dich mal in meine Lage. Es Komm schon, Mann. Versetze dich mal in meine Lage. Es endet nicht gut. Denkst du, ich will mich daran erinnern? Dann, ja. Shit. Äh, wenn ich gewusst hätte, dass es so rauskam, hätte ich fast schon gewünscht, dass ich, dass ich mich nicht daran erinnere. Hey, ähm, bist du sicher? Hä? Guck mal, ich will dich jetzt nicht fragen, aber... Es ist etwas, was ich nicht verstehe. Wenn du es mir einfach sagen... Das Mädchen Akane, Ja, ich bin sicher. Da gab es nichts, was wir tun konnten. Nachdem der Countdown fertig war, hörten wir irgendwas verbrennen. Wir. Das Feuer hat aufgehört, aber wir haben uns nicht bewegt. Ich und das Jackenkind waren wie festgefroren. Der Junge in der Uniform ist zusammengebrochen, als ob er sich nicht mehr selbst halten konnte. Ein paar Minuten sind vergangen, die Tür ging auf. Ha. Der Junge in der Uniform stolperte über seine eigenen Füße, als er reinrannte. Wir sind, ihm, äh, Wir sind ihm gefolgt, zu betäubt und zu sprechen. Die Luft im Schmelzofen, also im Äscherungsofen, war heiß. Jeder Atemzug ließ meine Lungen sich anfühlen, als wären sie verbrannt. Es war, wie es würde ich auf heißem Asphalt stehen. Die Luft war so wackelig. Und in der Mitte des Raums lag sie. Ah, lag. There it lay. Da lag es. Die Beine des, des Kindes waren so stark am Wacken. Ich wusste nicht, wie er das hinkriegt, dass er noch lief. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber sein Körper sah irgendwie leer aus. Ich so gehe ich zurück geh in den Audio Modus. Endlich hat er es erreicht. Er ging auf die Knie und als seine Beine äh, nachgaben und dann... Scheiße. Ähm, kann ich dich noch etwas fragen? Was denn? Das Mädchen Akane. Was war ihr letzter Name? Was kümmert dich das? Naja, bitte sag mir einfach, bitte. Kurashiki. Ihr Name war Ak Akane Kurashiki. Das ist doch... Du warst da an diesem Tag, oder? Das große Kind in der Jacke. Das warst du, oder? Ja, das war ich. Du hast korrekt... Du hast, ähm, du hast recht, Detektiv. Versteh mich nicht falsch. Äh, ich habe dir vorhin gesagt, wie Zero mich behandelt. Da war nichts, was ich tun konnte. Ich konnte gar nichts sagen, was vor neun Jahren passiert ist. Du sagst, dass du nicht für Zero arbeitest, richtig? Natürlich nicht. glaube was ist mit dir? Hey, komm schon. Denkst du wirklich, ich arbeite mit Zero? Ich habe dir vorhin gesagt, du Idiot. Ich war in Nevada, dein Building Q. Ich habe gehört, dass ein Detektiv die Kinder auf dem Boot gerettet hat, aber ich wusste nicht, dass es das du warst. Naja, ich glaube, ich glaube dir. Okay, dann frage ich dich noch was. sind das echte Name ist Aoi Kurashi. Ja, natürlich ist er der Bruder von Jung. Er ist Arcanes Bruder. Weißt du das? Nein, wusste ich nicht, wo, wo halt? Naja, ja, ich wusste, dass Aoi ihr Bruder ist. Aber ich wusste nicht, dass er Santa war. Natürlich nicht vom Staat aus. Vor neun Jahren war er in der Mitte der Pubertät. Seine Stimme ist komplett anders jetzt. Es beschämt mich zu sagen, dass sogar mein außerordentliches Gehör... Ähm, es ist nicht nur möglich hat, diese Verbindung herzustellen. Deswegen hatte ich keinen Grund zu denken, dass Santa Aoi war. Man hat du es so rausgefunden. Clover hat mir gesagt, dass Santa vielleicht einer der Subjekte im ersten Experiment war. Es war vor einer kurzen Zeit nur, weil, als wir die Bibliothek verließen. Als sie mir das gesagt hat, hatte ich ein Gefühl. Santa ist Aoi? Akane Kuroshiki Juns Bruder? Bruder? Es ist ziemlich viel, das wir nicht wissen bis jetzt. Ich meine, das ist wirklich viel. Aber das ein Ding, das wir jetzt sagen können. Was denn? Hm. Der Körper, den wir in der Dusche gefunden hatten, musste den von Niki Nijizaki sein, der aussieht wie Snake. Wieso? Komm schon, Mann. Was für ein Detektiv bist du denn? Hast du es nicht schon rausgefunden? Hey, komm schon. So einfach mit mir. Ich habe gerade meine Erinnerung zurück, okay? Gib mir ein bisschen Ruhe. Hm. Ja, wenn das ist, dann machen die drei Morde plötzlich Sinn, oder? Ja, das stimmt. Ja. Mord Kubota sprengte sich selbst, aber das war auch Mord. Also wieso sind diese Morde. Äh, wieso haben diese Morde stattgefunden? Wenn Junpe recht hat und der Körper in der Dusche war Nichizakis, das heißt, dass all die Leute, die hier umgebracht wurden, waren involviert mit der Kreation des Nonnery-Projektes. Stimmt, Ace ist ja auch gestorben im Schmelzofen. Nummer 9 hat sich gesprengt. Kubota, die Person, die die Experimente ausgeführt hat. Falsche Taste. Nijizaki, Hongus Assistent. Mujashido, der Mann, der das finanziert hat. Du meinst, das war alles nur Rache? Santa ist Zero und er nimmt Rache für den Tod seiner Schwester? Deswegen hat er sie umgebracht? Nein, nein, ich glaube nicht, dass Santa wirklich jemanden umgebracht hat. Wenn ich recht habe, dann ist es nicht schwer herauszufinden, wer, wer das nächste Opfer ist, oder? Ich bin mir sicher, ich muss euch das nicht sagen. Ja. Stimmt. Das nächste Opfer wird Gentau... Stimmt, das war ein anderes Ending, das er verbrannt ist. Das war das Safe-Ending. Oder das Zero Lost und das wurde ja reset. Das hat nicht stattgefunden bis jetzt. Stimmt. Ups. Die Person, die das non projekt geplant hat. In anderen Worten... Ace. Was? Wo was zur Hölle geht hier ab? Es muss 6 sein, unsere Zeit ist ab. Scheiße. Komm schon, wir müssen hier raus. Wie? Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Ding öffnet die Tür. Bin ich mir ziemlich sicher. Komm schon, gehen wir. Ach du Scheiße. Das Material wurde in den Filescreen gelegt. Cool. Ich untersuche es wieder mal. Keycard mit einer 0. Zero, zero. Verdammt, Zero. Spiel einfach mit uns, oder? Was haben wir jetzt noch in den File? Ich gucke kurz File. Ah, nur das Bild. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Gut, dann... ...falsche Taste, nach links, nach links... ...und da geht's raus. Okay, wischen wir die Karte durch. Junpei, guck mal. Es geht auf. Ja, yeah, jetzt können wir endlich weg zur Bibliothek. Schnell Junpei, wir haben keine Zeit. Gehen wir. Okay. Ja, scheiße, wenn jetzt Sex ist, dann haben wir ein Problem. Haben wir halt wirklich. Oh, jetzt bin ich gespannt auf das Ende. Wobei, es geht noch eine Zeit. Seek away out again. Gain all memories and escape. Oh, cool. Das heißt, ich habe eigentlich alle Endings. Alle, vor allem all escapes, klar. Ich habe alle Escape Rooms gespielt. Klar, alles klar. Das heißt, ab jetzt kommt nur noch ein Novel. Und zwar 1, 2, 3, 4. Und das ist dann das Ending-Bild. Boah, das gibt noch ein bisschen was zu tun jetzt für mich. Hä, ich glaube, das war darauf aufgehört. Sieht so aus, aber... Wir müssen immer noch aus der Gefahr raus. Du bist recht, bei mir. Äh, dieser Ausgang braucht auch die Uranus-Karte. Hey, Junpei. Ja, ich weiß, ich weiß. Jim Junpei ist unser Keyholder. Okay, es ist offen. Okay, neptun -K Schlüssel. Gucken, ob du funktionierst. Ja, ich glaube, es ist offen. Und wir sind wieder beim Schmelzofen. Also doch am selben Ort wie das ähm, Zero Lost Ending. Es sagt Einerschung. Also das ist der Einerschungsofen. Äh, das erste Mal, dass ich das von dieser Seite sehe. Aber ja, ich glaube schon. Dann muss dann ein Hebel sein neben der Tür. Ja, genau da. Ziehen runter, die Tür soll aufgehen. Verstanden. Gehen wir. Ich habe mir das schon überlegt, wann... Was zur Hölle geht hier vor? Was ist falsch? Also, was ist falsch? Seid ihr okay? Jumpy, du, du kommst mich holen. Natürlich komme ich. Ich habe sie vers... Das, wenn die jetzt hier wieder verbrennt, dann kriege ich die Krise, weil die ist von neun Jahren schon verbrannt anscheinend hier drin. Was ich noch nicht so ganz verstehe. das verwirrt mich gerade ein bisschen. Wobei bei diesem Spieler, das ist ehrlich gesagt, verwirrt mich gerade gar nichts mehr. Ja, natürlich komme ich für dich zurück. Ich habe dir das versprochen. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So glücklich. Hey, was, was ist mit dir passiert? Mir geht's gut. Ich bin nur ohnmächtig geworden. Mir ging's nicht mehr, ziemlich gut. Jetzt, aber jetzt geht's mir viel besser. Sicher? Ja, ich muss nicht nur ein bisschen länger ausrauen. Ich bin mir sicher, es geht gut. Solltet ihr keine Sorgen um mich machen. Santa. Hey, wo ist das? Wo ist die Waffe? Hast du sie irgendwo versteckt? Ich, ich hab sie nicht. Ich wurde runtergehauen und die haben die Waffe genommen. Was? Wer hat sie genommen? Ist das nicht offensichtlich? Natürlich, Ace. Ich hab die Waffe. Und wir sind wieder gleich beim gleichen Bild wie letztes Mal. Ace. Was zur denkst du, dass du da tust, Ace? Oder soll ich vielleicht sagen, Gentero Hongu, CEO von Cradle Pharmaceuticals? Ihr habt mich auf dem Nachteil und ich mag das nicht. Ihr kennt mich, aber ich kenne euch nicht. Hast du irgendeine Idee, wie viel ich gelitten habe? Könnt ihr überhaupt vorstellen, könnt ihr meinen Schmerz überhaupt vorstellen? Und der Schmerz von Prosopagnosie, richtig? Das ist das nicht Gesichter erkennen, ne? <lacht> Schon wieder so ein irritierendes Insekt. Und war, weißt du das, hä? Gute Frage. Wie auch immer. Ähm, wenn du nicht antworten willst, macht's keinen Unterschied für mich. Das sind Zeitverschwendung sowieso. Zeit für mich zu gehen. Zuerst eins. Gib mir deine Hand. Das ist die acht. Und mit diesem 0. Und das geht ja nicht. Ah, mit dem neun, das geht ja auch. Kubotas Armband. Ich glaube, ich habe das Spiel gewonnen. Äh, ich hatte echt eine Freude, mit euch zu spielen. Ich muss Zero danken, glaube ich. Warte, was? Ace weiß nicht, was Zero ist. Was zur Hölle hast du vor, Santa? Ach so, ja klar, der denkt noch, dass Santa... Ich weiß nicht, ob Santa wirklich Zero ist. Es würde Sinn machen, Storymask, aber ich glaube, glaub, das wäre zu einfach jetzt plötzlich. Wie auch immer, das Spiel endet jetzt. Ich komme raus und der Rest von euch wird ein weniger tolles Ending haben. Ich schlage vor ihr, genießt eure letzten Momente. Schönen Tag. Warte. Es geht nicht auf. Wieso öffnet es nicht? Noch einmal. Geh schon auf. Nein, was ist das? Wieso? Die Quersumme sollte 9 sein. Es muss 9 sein. Wieso, wieso geht es da nicht auf? Das ist eben das Problem. Ich habe mir da Gedanken gemacht. Just. Ich war kurz. Ich erkläre es nachher, bevor ich die Folge beende gleich. Wobei, nicht. Nee, ich mache jetzt kurz. Ähm, wir hatten ja das schon im Zero Lost Ende, dass das neu nicht aufging. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, weil es so viel mit diesem Buchstaben-Zahlen hat. Und ich habe mir nachgeüberlegt, ob es... Entweder dieses ähm, Leadspeak, dass man die Buchstaben durch Zahlen ersetzt, so wie 7 eine L ist, eine E ist 3. So Zeug halt. 0 äh, ist O. Und dann dachte ich aber, nee, das wäre zu einfach. Das wäre dann nicht Nonary Game mäßig. Nonary Game hat dieses dumme äh, Hexadezimalsystem, das voll bescheuert ist. Und ich glaube, da müsste Q, das ist Q dann. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. 22. Ne, 17. 17. Und du zählst von 1 bis 9, dann kommst du auf 26. Da müsste Q 26 sein. Also 8, eventuell. Wenn man die Quersumme nimmt. Das ist so mein Gedanke gewesen, als ich das nach dem Zero Lost Ending gesehen habe, dass das die 9 nicht aufgeht. Puh, das war knapp. Zu knapp. Danke, Seven. Mm, kein Problem. Nur ein Schlag reicht nicht für dieses Stück Scheiße. Nach dem, was er vor neun Jahren getacht, getan hat, reiß ich in die Stücke. Aber wenn ein Verdächtiger nicht reden kann, dann sind sie nichts wert. Wenn er in einer Zelle steckt, werden wir ein bisschen rüden. Vor neun Jahren? Ah, dann bist du... Ja, du hast endlich rausgefunden, Arschloch. Ace. Du hast Kubota, Nijizaki und Musas Musashido gekillt, oder? Warte, Nijizaki? Ach stimmt, das weißt du noch gar nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal Stück für Stück durch. Starten wir mit Kubota. Du hast mit Kubota geredet und hast ihn überzeugt, dass er durch Tür Nummer 5 geht. Du hast ihn getötet, ohne dass es aussieht, als hättest du ihn getötet. So wie ich es sehe, hast du vier Motive gehabt. Nummer 1... Die Nummer 9 ist gefährlich. Die Nummer 9 kann jedem Team beitreten, die er will. 9 macht gar nichts aus für die Quersumme. das heißt, Nummer 9 kann tun, was er will. Du wolltest diese Bedrohung... Diese Erklärung hatten wir im True... Boah, Junpei hat da voll die Connections im True Ending. Ich glaube, das hat voll das Replay-Value. Ich frage mich gerade. Deswegen müssen wir das True Ending zuerst haben, also das Zero Lost Ending, nicht das True Ending. Und im True Ending kann sich dann Junpei an alles erinnern, was gesagt wird. Ich weiß nicht, wieso. Auch den Zahlencode für Seven. Äh F Snakes sag schon. Ah, ich will wissen, wieso. Du wirst die Nummer für dich selbst haben, damit du von ihrer Macht Gebrauch machen kannst. Äh, du hast gebraucht für den Mord an gisaki Nummer 3. Sogar wenn er dir nicht die Nummer 9 hätte, wäre Kubota ein Problem gewesen. Er kannte deine Vergangenheit, er wusste, was vor neun Jahren passiert ist. Du musstest ihn still, stumm schalten, bevor er irgendwann sagen konnte. Nummer 4. Und das Wichtigste und Schlimmste. Du hast Kubota für einen Test gebraucht. Du wolltest wissen, wie ernst dieses Nonary Game war. War es wirklich um Leben und Tod oder nur ein Streich? So see, uh, du hast ihn überzeugt, dass er die Regeln bricht, damit du sehen kannst, was passiert. Deswegen hast du Kubota umgebracht, aber war, erst, er war nur der Erste. Danach war Nishizaki dran. Als jeder für das Red gesucht hat, ja? äh, bist du Nijisaki neben dem Spitalraum begegnet? Wegen deiner Prosopognosie, Prosopagnosie. konntest du nicht erkennen, dass es Nijisaki ist? Äh, vor allem aber, als du ihn getroffen hast, hat er die gleiche Kleider an wie Snake. Deswegen dachtest du, Nijisaki ist Snake gewesen? Nein, das ist nicht. Das war Nijisaki Wieso? Wie denn? Ich komme gleich drauf. Wie auch immer, du dachtest, es war Snake. Snake war einer der Kinder in deinem Experiment von neun Jahren. Du erinnerst dich an ihn, weil er das blinde Kind war. Aber seine Präsenz dacht nicht, ließ dich nachdenken. Snake war einer der Subjekte von neun Jahren von mir. Er hasst mich wahrscheinlich. Aber wenn das stimmt, dann wieso sagt er nichts? Ist er still, weil er nichts sehen kann? Oder arbeitet er mit Zero zusammen, um sich an mir zu rächen? Was auch immer der Grund ist. Uh, jeder, der meine Vergangenheit kennt, ist eine Bedrohung. Bevor er irgendwas versucht, muss ich ihn loswerden. Das war, als du dich entschieden hast, ihn zu töten. Die Mordwaffe war Kubotas Armband. Du hast es über das Red gehalten. Deine eigene Nummer bestätigt, dann Nijizakis Arm genommen und ihn über das Scanner-Panel gegriffen. Dann, als, das Tür offen, als die Tür offen ging, hast du ihn reingekickt. Neun Sekunden später ging die Tür zu. Und dann vergingen 81 Sekunden. Und der arme Saki war tot. Das heißt, Snake ist immer noch lebendig? Tut mir leid, aber ja, ich bin so gut wie neu. Danke für den... Danke, dass du den falschen Mann getötet hast. Aber ich kann nicht sagen, ich mag es, dass du mich tot sehen wolltest. Trotzdem, um ehrlich zu sein, hättest du mich nicht probiert zu töten? Ich würde dich trotzdem hassen. Ja, ich würde dich nicht, äh, ich kann sie nicht vorwerfen. Last but not least, also zuletzt aber nicht sinnlos, über Musajidos, Tod. als Clover und ich den Raum untersucht hatten im Chartroom, kamst du rüber um zu reden? Erinnerst du dich, was du gesagt hast? Oh, eine Taschenuhr. Darf ich vielleicht mal schauen? Ich gab sie dir und du hast den Raum verlassen. Ähm, du hast das non rig Projekt geleitet, natürlich wusstest du die Lösung zu jedem Rätsel, deswegen wusstest du auch, wie du aus dem Steuerraum rauskommst. Äh, alles was du tun musstest, war die Uhr zu platzieren, mit der Tür offen konntest du das Captain's Quarters betreten und Musashida war da. Oh nice. Zufällig platziert war die Axt daneben, die förmlich darum gebettelt hat, dass du ihn damit tötest. Du hast die Axt genommen, schreib mir Axt nicht mit AXE. Egal, ich bin schon getriggert, dass der Person stirbt und nicht deinem People. <lacht> also von daher, ich gebe das auf. Du hast die Axt geno genommen und hast es, die Klinge tief in seine Brust versenkt. Einschlag war alles, was es gebraucht hat. Dann wirst du zum Charging zurück und tat es, es wäre nichts. Ich wollte mit dir über was reden, Chumpei. Kannst du mal mitkommen? Ich hatte keinen Grund, Nein zu sagen, also bin ich dir mitgekommen. Als wir reintraten, erinnerst du dich, wie du deine Hand in meine Weste gesteckt hast? Du hast das Papier rausgenommen, dann das eine, mit dem ich die, das Voting betrug. Und das war aber nicht das Einzige, was du wolltest. Dein wahrer Grund war, dass du die Uhr zurück in meine Tasche stecken konntest. Ja, es war kein guter Plan und es hatte viel zu viele Löcher drin und jemand, der was das falsche Ding sagen könnte, würde das alles zusammenbrechen lassen. Du musst verzweifelt gewesen sein. Ähm, aber was war der Grund dafür, dass du das trotzdem alles riskiert hast? Ace. Musashidos mörder Mord ist der einzige, den ich nicht verstehe. Du hast es offensichtlich getan, aber wieso? Deswegen. Was ist mit diesem Papier? Lüse es einfach. Mal schauen. Nummer 1. Es gibt zwei Wege, wie du vielleicht überleben kannst. Das erste ist, dass du das Nonary Game gewinnst. Das zweite ist, dass du deine Sünden von neun beichtest. Ich habe eine Kamera... Ah, das ist dann... Die bekannt vor. Nee, nee das war ein anderer Zettel. Äh, du musst deine Sünden vor der Kamera, die da bereit steht, beichten. Das ist die, die Kamera, die wir gesehen haben. Die Bilder, die mit der Kamera aufgenommen werden, sind durch einen Satelliten gestreamt und werden über die Welt verteilt. Schau einfach in die Kamera und beichte. Wenn du alles gebeichtet hast, werde ich dich von diesem Schiff verlassen. Um deine Aussage glaubhafter zu machen, habe ich dir einen Zeuge in Captain Quartier gelassen. Vielleicht wird er mit dir gestehen. Die Entscheidung ist dir. Tu, wie du willst. Zero. Als ich im Raum aufwachte, im habe ich das in meiner Tasche gefunden. Und deswegen habe ich Tür Nummer 1 gewählt, das wir gewotet haben. Ja, wenn wir durch die Tür kommen, wusste ich, dass wir zum Captain's Quartier kommen. Wie du gesagt hast, ich wusste, wie wir ins Steuerhaus kommen. Mein Plan war, die Tasche nur zu finden vor jedem anderen. Wenn ich das konnte, wäre mein Alibi ziemlich safe gewesen. Das war der Plan auf jeden Fall. Leider hast du es zuerst gefunden. Dieses Handgemenge war das einfachste, was ich machen konnte in kurzer Zeit. Du wolltest ihn von Anfang an töten? Musashido meine ich. Ich wusste nur, dass Musashido der Zeuge war, nachdem ich das Captain Squad hier erreicht habe. Ich habe ihn gefragt und er hat geantwortet. Er wirkte verpennt. Wahrscheinlich ist er gerade von einer Betäubung aufgewacht. Ich vermute, Nijizaki war im selben Zustand. Er war verwirrt und desorientiert, als ich ihm begegnet bin. Aber ja, du hast recht. Ich habe ihn von Anfang an töten wollen. Trotzdem, obwohl ich nicht wusste, wer er ist. Ich ging zum Kettensquartier, um den Zeugen zu be beseitigen. Ace, du hast es rausgefunden, oder? Du wurdest manipuliert. Ja, sieht so aus. Ich war nichts mehr als eine Puppe in vielen Wegen. Egal wo ich hingang, alles war bereits vorbereitet. Ja, die Reds im großen Spitalrahmen wurden rausgenommen. Nijizaki war wie Snake vorbereitet. Da war eine Axt im Captains Quartier. Musashido war betäubt vom Anästhetik, also konnte er nicht kämpfen. Nijizaki sowieso. Rückblickend kann ich nicht verstehen, wie ich so einfach reinfallen konnte. Aber ja, ja, das war eine Falle. Es war Zeroes Falle und ich bin reingefallen. Kopf war mit allem. Ich habe alles getan, was er wollte. Ja. Yeah. Indem er sich manipuliert hat, war, äh, konnte hero drei Leute töten und seine Hände in Unschuld waschen. Alles das war Rache für was vor neun Jahren passiert ist. Das ist wieso dieses Nonary Game passiert ist. Habe ich recht, Santa? Hä? Was für Hölle laberst du? Ich weiß gar nicht. Bringt nichts, tun zu spielen, Center. Ja, wahrscheinlich sollte ich dich Ai Aoi Kurashiki nennen, ne? Meine Erinnerung kam zurück, Kitty. Kitty, du bist Aoi Kurashiki. Kein Zweifel. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurück in diesem Raum mit dir bin und mit dir rede. Aber hey. Ich vermute, das war alles Teil von deinem Plan, richtig? Nach allem war das, die Person, die das Nonary Game geplant hat, war Zero dieses Mal. Und Zero bist du. aus, als hättest du wirklich deine Erinnerung zurück, hä? Na, dann bringts wohl auch nicht mehr, das zu verstecken, oder? Ja, du hast recht. Ich bin Aoi Kurashiki. Ich war einer der anderen Kinder im Nonary Game vor neun Jahren. Ich habe es rausgeschafft, genauso wie Snake da drüben. Aber da gibt's eins, nein, zwei Sachen, die du falsch hast. Nummer eins: Ich bin nicht Zero. Was? Warte, was? Klar, ich habe Zero ausgeholfen, aber ich bin mehr wie ein Assistent, ein Sekretär. Aber ein Assistent ist nur ein Assistent. Ich bin nicht... Ich habe das alles nicht äh, erfunden oder aufgebracht. Ich habe nur Zeros äh, Pläne gefolgt. Dann, wenn du nicht Zero bist, wer ist es denn? Beruhig dich. Junpei, habe ich nicht gesagt zwei Sachen? Du hast noch einen Fehler gemacht. Junpei, du hast gerade gesagt, alles das, was Rache für was vor neun Jahren passiert ist. Deswegen ist dieses non regan entstanden. Das ist nicht richtig. Rache ist nicht der einzige Grund. Es gibt einen anderen Grund, wieso ihr Leute das Nanori-Game spielt. Um jemanden zu retten. Jemanden zu retten? Richtig. Ihr seid hierher gebracht worden, um meiner Schwester zu helfen. Um Akane zu retten. Was zur Hölle laberst du? Akane Kurashiki ist vor neun Jahren in diesem Raum gestorben. Ich war da, ich hab's... Bo... Was zur Hölle? Wo, wo ist sie? Wo ist Akane? Mein Kopf, mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich platzen. Seven, was zur Hölle geht da vor sich? Ich weiß nicht, ich weiß... Ich schwöre zu Gott, mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich explodieren. Was war das Notary-Projekt? Ich bin mir sicher, ihr wisst es schon, aber ich werde es noch, noch einmal. Es war ein Projekt, um... designt, um ein bestimmtes Phänomen zu testen. Und was war das Phänomen? Für zwei Organismen zu kommunizieren, für zwei Organismen untereinander zu kommunizieren, in Absenz von physischem Kontakt. Das morphogenetische Feld. Können Menschen, Menschen dieses un unsichtbare Feld nutzen, um Informationen auszutauschen? Das war, was dieses Experiment untersuchen wollte. Es gab zwei unterschiedliche Locations. Ein war die Gigantic und das andere Nirvana Building Q. Die neuen Kinder wurden in Building Q eingesperrt mit verschiedenen Puzzles. Kopien von denselben hier auf der Gigantic. Ihnen wurde gesagt, Sie müssen die Antwort über dieses Feld bringen und auf Ihre Brüder und Schwestern der Gigant Gigantic übertragen. Die Transmitter wurden im Building Q gesetzt und die Empfänger auf die Gigantic. Jedes Zwillingspaar oder jedes Geschwisterpaar wurde... Es wurde vorgesehen, jedes Geschwisterpaar zu trennen, aber es gab einen Fehler. Akane war ein Übermittler. Sie sollte im Building Q sein, aber... Aus irgendeinem Grund wurde sie auf die Gigantic gebracht, mit dem Empfänger wie mich. Äh, vielleicht wurde sie mit jemandem verwechselt, der in die Gruppe A sollte. Wie auch immer, er endete auf der Gigantic. Ich glaube, ich habe euch genug gesagt. Verstehst du es, oder? Ich glaube, du weißt, wohin das geht, Junpei. Wo, wo das hingeht? Spiel nicht dumm. Du weißt Dinge, die du nicht wissen solltest. Dinge, die du nicht wissen kannst. Woher wusstest du, dass Ace Proso hat? Ich habe das Wort immer noch Probleme auszusprechen. Woher wusstest du, dass Ace Kubota und umbringen wollte und wie Nijizaki gekillt wurde? Warst du überrascht, als du herausfandest, dass Ace Hongu war? Was ist mit diesem Sarg, den das Snake gefangen hielt? Wie hast du ihn aufgekriegt? Naja, das ist... Er wusste es, weil ich es wusste. Chumpe hat Informationen empfangen, die ich ihm über das morphogenetische Feld gebracht habe. Es ist einfach. Wie ich denn die alternative Zukunft weiß, stell dir, vor, stell dir einen Fluss vor, der sich in zwei Teile aufteilt, wie ein auf den Kopf gedrehtes Y. Der Fluss strömt von oben nach unten von einem Einzelnen in zwei Teile. Er schwimmt nur in eine Richtung. Es geht niemals zurück. Informationen sind derselbe Weg. Es geht von der Vergangenheit in die Zukunft, aber niemals zurück. River Source in the Past will never know. Okay. Äh, deswegen wissen Leute vom Ursprung des Flusses in der Vergangenheit niemals Bescheid über Leute, die am Ende des Stroms sind in der Zukunft. Aber die Leute, die unten sind, wissen voneinander auch nichts. Informationen fließen nur über den Weg des Flusses. Aber ich bin unterschiedlich. Ich kann das morphogenetische Feld äh, verändern und manipulieren, um Informationen reinzustecken von der Zukunft. Ich weiß, was, was auf jeder Gabelung des Flusses passiert. Obwohl die Leute an jeder Gabelung nichts voneinander wissen, Jetzt, wer bin ich denn? Ich bin ich, also I, der neunte Buchstabe des Alphabets. Aber ich bin auch Zero. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht wirklich Zero. Noch, nie, noch nicht. Vielleicht könnte man dann sagen, ich bin weniger als Null, also weniger als Zero. Zero ist meine Zukunft. In neun Jahren bin ich Zero. Hä? Also haben wir es mit Zeitreisen zu tun. Die wollen jetzt nicht. Wo, wo ist sie hin? June, nein, Akane. Ah, wo ist sie hin? Wo bist du hin? Santa. Wieso ist Clover? Oh shit. Stopp. Santa hat die Waffe. Ich glaube, er hat sie aufgenommen, als wir nicht hingeschaut haben. Äh, sieht aus, als hätte er den Tisch gedreht für Ace. Mal schauen, wie er es mag, eine Waffe im Kopf zu haben. Steh auf. Er wird die Waffe nicht gleich wegnehmen von ihm, oder? Ace es wehrt sich gar nicht. Ich meine, ich glaube, ich würde auch nicht, aber er sieht so leer aus. Ey, ich glaube, er geht zur Tür, ja? Er muss nicht bestätigen durch die Tür, aber... Hey, was hast du vor, Santa? Was machst du da? Er kann nicht mit zwei, mit zwei Leuten durch die nummerierten Tür gehen. Was zu Hölle hat er vor? Habe ich nicht gesagt? Ich bin Santa Claus. Es ist Zeit für mich, einen Win Wunsch zu erfüllen. Das ist es. Das ist alles, was es uns gibt. Was zu Hölle bedeutet das überhaupt? Shit, die sind draußen. Ähm, ich bin hart, maximal verwirrt gerade. Und jetzt ist die Tür zu. Sieht aus, als würden die Restlichen von uns feststecken. Sie schauen mich alle an. Naja, wenigstens ist Sevens Kopf hier weg. Er sieht ganz okay aus. Naja, kann ich schaden, es zu probieren. Sehen wir, ob die Tür immer noch aufgeht. Verdammt. Sieh nicht aus, als würde die Tür gleich aufgehen. Das heißt, wir sind gefangen. Sieht so aus. Was zur Hölle probiert Santa da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Nein. Klar, als Assistent will er das. Es gibt noch so viel. Ich habe das Gefühl, es gibt noch eine richtig Karten-Reveal. Ähm, hast du noch darüber nachgedacht, wo wir sind? Es gibt nur ein Ding, das Center machen will. Nein, nein, du kannst es nicht ernst meinen. Oh, aber meint das. Scheiße, wir müssen was tun. Vielleicht können wir noch zur Tür Nummer 9 gehen. Das ist so red. Ja, okay, wir können das tun. Ich muss nur... Nein, es funktioniert nicht. Da gibt es kein... Die fünf von uns können nicht mehr raus. Hat er das alles extra so vorbereitet dafür? Ich will nur noch mal kurz darauf hinweisen, was ich vorhin gesagt habe, wegen dem Q gleich 26. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin immer noch nicht sicher wegen dem. Das war nur ein Gedanke, den ich jetzt hatte, weil ich länger nicht gespielt habe. Ich habe zwischendurch Mortal Kombat gespielt. Das war noch vor einer Woche, habe ich das letzte Mal gespielt. Eine Woche lang habe ich überlegt. Und jetzt steht hier einfach so, jo, wir fünf sind da drin. Santa hat Ace weggebracht. Wir fünf, genau diese fünf sind dabei. June verschwindet aus dem Nix plötzlich. Und ich höre eine Stimme, die mir sagt, dass die Person, die Nummer 9, die ja June wohlgemerkt hat. Und das I, ich, bin der neunte Buchstabe im Alphabet. Danke. Wir machen weiter. Gibt es da eine Kombination, die funktioniert? Junpei, kann ich mal einen und notizbuch haben? Klar, wieso nicht? Ich glaube nicht, dass ich die nochmal brauchen werde. Jemals wieder. Äh, sieht auf jeden Fall aus, als hätte sie was vor. Also wenn ob du die Lösungen aufschreibt, Viele. Äh, ja, man sieht nicht glücklich aus. Was? Hey, du musst die Seite nicht rausreißen. Was zur Hölle tust du, da, Klapper? Gib mir das mal. Okay. Seven hat es weg von ihr genommen. Vielleicht kann ich es mal gucken, was sie schreibt. Mal schauen. Sie schreibt alle Lösungen auf. Dann würde Lotus fehlen. Was? Dann gibt es keinen anderen Weg. Lotus. Sieht aus, es hätte sich schon kapiert. Mann, das ist zu brutal. Ist okay, geht. Lotus, komm schon. Du weißt, wir können das nicht tun. Ah, komm schon, tu mir das nicht an. Ich bin mir sicher, du würdest, mich, du würdest mich am liebsten loswerden. Verdammt, Idiot. Boah, von wo kommt jetzt das? Sieht aus, als hätte sie das genauso erwartet wie ich. Ohne. Wenn du nicht. Guck mal, es wäre schlecht, okay? Für den Kopf hat er nicht sehr viel Zuversicht. Schlecht? Ja. Wenn da nicht so Arschlöcher wie du rum wären, dann hätte ich keinen Job mehr. Hä? Guck mal, ich lasse dich nicht zurück, okay? Ende der Geschichte. Seven. Er hat recht, wir lassen dich nicht zurück. Ich auch nicht. Du hast nicht wirklich wird dass wir dich zurücklassen, oder? Ah, ihr seid alles Idioten. Benimm dich so tough, wie du willst, Lotus. Äh, wir können alle sehen, dass du fast schon heulst. Wenn wir das schon gesagt haben, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass wir die Tür aufkriegen, auch wenn wir Lotus zurück... Sorry. ...zurücklassen wollen. Hä, wieso nicht? Ja, ich vermute, du weißt, was mit Ace passiert ist. Ich kann nicht wirklich sagen, ich habe es gesehen, aber ich vermute mal, er probierte vorhin das Red aufzumachen. Oh ja. Nein, was ist das? Wieso? Die Wurzel sollte 9 sein. Es muss 9 sein. Wieso Wieso geht's nicht auf? Nur um zu sehen. Wieso probieren wir es mal? Es zu probieren? Ja, das ist das, was ich gesagt habe. 2, 4, 5, 7. Denied. Du hast recht. Das ging nicht auf. Aber es ging vor neun Jahren. Die, Neu die Wurzel war damals neun. Also die Quersumme, Entschuldigung. Da bin ich mir sicher. Vielleicht haben sie die Einstellung geändert? Vielleicht. Scheiße. Wenn wir nicht durch die Tür kommen, können wir nicht raus. Die Wände sind zu hoch. Ich komme nicht in den Die Türen sind zu hoch, wir kommen nirgendwo raus. Alles, was sie tun können, ist hier zu stehen und die Tür anzustarren. Ich glaube, das wisst es. Das ist das Ende. Ich habe zugeschaut. Ich habe alles gesehen, das in seinen Augen reflektiert ist. Ich habe zugehört. Jeder Sound, der in seinen Ohrtrommeln vibriert ist, habe ich gehört. Geruch, Geschmack, Gefühle. Ich habe alles gefühlt, was er gefühlt hat. Ich wusste, ich wusste alles über ihn. Was er dachte, was er fühlte, was er gespürt hat. Alle von seinen Gefühlen und Sorgen und Ängste bekamen meine. Meine Gedanken, mein Bewusstsein waren in, war in ihm. Bin das ich? Also das ist das Stumpierste der anderen Zeit. Durch das morphische Feldset waren wir in Einklang und wir waren wie eine. Ich war er und ich war ihm. ich war er und gleichzeitig war ich ein Beobachter. Es startete mit einem komischen Geräusch, mit einem enormen Geräusch wie ein Donnerdröhnen Das war vor etwa neun Stunden. Eine Bombe ging los auf dem Schiff, wo wir drauf waren. Das war, als meine Resonanz mit ihm begann. Mein Einklang. Oben rechts. Oben rechts. Arcane Vision. Meine... Mein Einklang... Mein Resonant Event meldet zu ihm. Äh, meine Resonanz-Event schmolz in ihn hinein und wir bekamen eins. In Junpei. Irgendwie fand ich mich selbst in Junpeis Gedanken. Neun Jahre in der Zukunft wieder. Aber ich habe mich nicht selbst verloren. Ich lebte in zwei Realitäten gleichzeitig. Eines war die Gegenwart und eines war die Zukunft. Vielleicht kannst du sowas denken wie zwei Filme, die auf dem gleichen Bildschirm gleichzeitig laufen. Irgendwann wird es schwer, sie zu unterscheiden. Und zu festzustellen, welcher Film welcher ist. Wie auch immer, wenn ich mich konzentrierte, konnte ich mich auf eins oder das andere fokussieren. Deswegen konnte ich, ähm, konnte ich fühlen, was vor mir passiert. Komm schon, hier drüben. Sind wir alle Kinder? Das heißt, sie war nicht aus Versehen auf diesem Schiff. Sie war einfach schon dieser Next-Level-Empfänger aus, aus der Zukunft. Alter. Das war mein Bruder Aoi. Er schrie. Ich folgte ihm. Um mich herum waren sieben andere Kinder. Sie sahen aus, als wären sie etwa mein Alter rum. Komm schon bald durch. Wir rannten einen langen Flur runter und es kamen in einen großen Spitalraum. Ach nee. Jeder stritt. Zwei von den Jungs kamen in einen Faustkampf. Ein Mädchen, die ihn zuschauen, begann zu heulen. Ich will heim, ich will heim. Ein anderes Mädchen schlug das heulende Mädchen und starrte auf sie runter. Es war seit zwei Stunden, als das Nonary Game begann. Wir, fielen Wir fingen an, auseinanderzufallen. Leid startet. Okay. Ähm, aber als alle Hoffnung verloren schien, startet, fing Leid an zu reden. Er war blind. Neun Jahre später würden wir ihn Snake nennen. Hallo, jeder von euch. Könnt ihr mal rüberkommen für einen Moment? Er war älter als die meisten von uns und seine Stimme hatte Autorität und Stärke. Die Kämpfe hörten auf und wir sammelten uns um ihn rum. Ich habe eine kleine Schwester. Sie ist mir wirklich wichtig. Genau jetzt ist sie über in drüben im Bild in Kuh und sie versucht verzweifelt mir Informationen rüber zu schicken. Ihr Name ist Clover und heute ist die neunte Geburt. Das heißt, sie ist 18. Und schon ist 21, meinte ich. Das heißt, ja, die zwei könnten scheiß auf June, wir nehmen, Clover. Als er redete, zog er etwas aus seiner Tasche raus. In seiner Hand waren neun vierblättrige Kleeblätter. Oh. Ich wollte die ihr überreichen als ein Geburtstagsgeschenk. Ich war draußen und habe sie eingesammelt, als ich entführt wurde. Ich bin mir sicher, ich habe es ja schon gesagt, aber ich bin blind. Für einen Mann, der nicht sehen kann, ist es schwer, neue bestimmte Pflanzen zu sammeln. Also. Aber meine Schwester, Schwester ist mir sehr wichtig und ich habe gehofft, dass... Ihr dies zu zeigen, würde mir zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Weil es ihr neunter Geburtstag ist, dachte ich, neun vierblättrige Kleeblätter werden genau angebracht. Jeder von euch hat einen Bruder oder eine Schwester im Bild in Kuh mit Clover. Für ihren Willen, also für sie, müssen wir überleben. Wir müssen von diesem Schiff runter, versteht ihr das? Wenn wir das tun, gibt es drei Dinge, die ihr erinnern müsst. Wir müssen Vertrauen, Liebe und wir müssen glauben in uns, in uns gegenseitig. Wenn wir diese drei Sachen in unser Herz nehmen können, dann verspreche ich, dass gutes Glück auf unseren Weg kommen wird. Oder Glück. Wusstet ihr, dass die vier Blätter von einem vierblättrigen Kleeblatt Glauben, Vertrauen, Liebe und Glück bedeuten? Diese, diese Worte sind Blätterworte. Also wenn ihr glaubt, was ich euch sage und ihr versteht es, dann wäre ich froh, wenn jeder von euch eins nehmen könnte. Es ist ein Versprechen zwischen Freunden. Er gab uns jeder eines von diesen Kle Kle Kleblättern. Ich nahm mir auch eins. Am Ende blieb nur noch eins für ihn übrig. Er, er sagte nur noch etwas. Und jetzt vergesst niemals, solange wir die haben, sind wir verbunden. Versteht ihr das? Als er fertig war, war die Spannung von für, für ein paar Minuten weg. Wir waren ruhig. Und danach ran wir, sind wir auf dem Schiff noch ein bisschen rumgerannt. Und haben ein paar Türen aufgemacht, bis sie uns endlich vor der Tür Nummer 9 gefunden haben. Genau genommen waren da zwei Türen mit 9 vorne dran. Und wir haben sie hinter der Kapelle gefunden. Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt und sind noch die Türen. Heißt das, am Ende sind die eigentlich die ganze Zeit Akane gewesen und nicht Junpei? Oder redet sie jetzt über den Geist mit Schumpe? Nach kurzer Zeit fanden wir uns alle in einem Raum mit einem Dach, das aussah wie ein umgedrehtes Schale, eine umgedrehte Schale vielleicht. Für einen Grund war da nochmal ein Raum mit der Nummer 9, aber diesmal war nur eine da. Aber wenn da nur eine Tür war, heißt das, dass nur fünf Leute entkommen konnten. 2, 4, 6. Es waren zwar alle 9 hier noch. Was sollen wir nur tun? Da gibt es keine anderen Türen? Wir hatten Panik. Und dann? Als ob die Dinge nicht schon schlimm genug waren? Warnung, Warnung. Notfall, Einschmelzung. 18 Minuten und Einäschung. Alles evakuieren, Wiederholung. 18 Minuten. Was, was passiert hier? Was hat das Ding gesagt? Das klingt nicht gut. Mein Bruder Aoi schluckte hart und antwortete. Ich glaube, das heißt, dass dieser Raum verbrennen wird. Verbrennen? Die Plakette an der Tür sagt Einschmelzung oder Einäscherung und die Stimme sagt, dass die Einäscherung bald beginnen wird und Einäscherung heißt Verbrennen. Unglaubliche Panik den Raum, als jeder beginnt zu schreien und heulen. Jedes paar Augen war gefüllt mit Panik oder mit Verzweiflung, Despair. Ganz oben an der Wand gegen eine Tür auf, ein Typ äh, tauchte auf. Er war in großer Angst an Berg von einem Mann. So groß wie ein Bär. Neun Jahre später würden wir ihn Seven nennen. Keine Sorge, Kids. Ich bin nicht euer Feind. Ich bin einer der guten Leute. Ich bin ein Detective, ich komme hier, um euch zu retten. Der Rest ist genauso passiert, wie Seven es erzählt hat. Die vier von uns, die zurückgeblieben sind, waren bei Seven gerettet. Ah, die anderen fünf sind raus durch die Tür. Wir sind durch den Schacht, weg vom Schmelzofen und in den großen Gang. Oder in die Halle. Wir sind auf die andere Seite vom Neunraum gekommen. Auf der Wand neben der Tür waren ein Z Doppeltüren. Wir sind durch da durch und sind die Treppen hochgerannt. Als wir gerannt sind, habe ich den Weg geführt. Hinter mir waren Nona, also die Tochter von Lotus, mein Bruder Aoi, Snake und Seven. Die anderen Kinder... Die anderen Kinder, die durch die Tür Nummer 9 gegangen waren, waren schon vor uns. Ich konnte hören, wie sie sich einander anfeuerten. Wir sind gerannt und gerannt und gerannt. Wir sind so viele Stufen gerannt, wie wir konnten und rannten einfach weiter. Die Treppe spiralisierte sich hoch wie ein Tornado. Und irgendwann zog ich voran für, vor die anderen. Vielleicht hatte Nuna sie zurückgezogen. Oder abgebremst. Ich wollte sie nicht verlieren, also habe ich auch abgebremst. Ich habe nicht gestoppt, aber ich. Ich guckte ab und zu über meine Schulter, um zu gucken, ob sie schon aufgeholt hatten. Das war, als ich gemerkt habe. Oh nein, wo ist es? Habe ich Jumbis Geschenk verloren? Ich wusste, ich hatte es mit mir, als ich durch den Schach gekrochen bin. Habe ich es verloren, als, ich, als wir rausgerutscht sind? Ich musste zurück, ich musste. Aber ich wusste, ich konnte es den anderen nicht sagen. Die würden mich aufhalten, ich war mir sicher. Aber sie wollte jump pace Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe mich einfach bewegt. Ich bin in den Haupthal Ran Hauptgang gerannt. Der Raum, der alle anderen Areale vom Schiff verbunden, verbunden hat. Ich habe im Schatten versteckt und ein paar Momente später fühlte ich, wie sie an mir vorbeirannten, hoch die Treppen. Ich wartete, bis sie außer Sicht waren und dann bin ich gerannt. Ich bewegte mich so leise, wie ich konnte, runter, runter und runter, bis ich wieder auf dem Bottendeck war, auf dem Unterdeck. Ich bin in den Gang, in den Flur gegangen und habe mich panisch umgeschaut. Da ist es. Ich hoffe, ihr fahren, was es war. Es war genau da, wie ich dachte. Es war unter dem der Öffnung des Schachtes. Ich bin rüber und habe es gepackt. Und als ich zurückkam, auf die Freiheit, also rüber zur Treppe und Freiheit, öffnete sich die Tür zum Einäscherungsofen und ein Mann trat heraus. Es war Hongo. Gentaru Hongo. Neun Jahre später würden wir ihn Ace nennen. Ah, wie wunderschön, dass du dich entschieden hast, zurückzukommen. Sein Lächeln ließ mein Blut kalt werden. Es sah mechanisch aus, als hätte jemand einfach seine Mundwinkel hochgezogen. Komm mit mir mit, wir müssen das Experiment fortführen. Ich schüttelte meinen Kopf, die Augen weit offen. Langsam beginne ich rückwärts zu laufen. Ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Dann drehte ich mich um und fing an zu ran. Äh, Rennen Und schon fühlte ich, wie Hongos Hand sich über, meine linke über mein linkes Handgelenk schloss. Ich sagte, komm mit. Da war ein Hauch von Wahnsinn in seiner Stimme jetzt. Ich zog so hart, wie ich konnte. Nein, stopp, lass mich los, bitte. Ich schüttle meinen Körper und wedel mit den Armen. Verzweifelt versuchte ich, loszukommen. Aber ich war nur ein Kind. Ich hatte keine Chance für einen Typ wie Hongo. Hör auf dich zu wehren. Tu was, wie ich dir sage. Oh, ich würde gerne aufhören, wir sind bei eineinhalb Stunden, aber ich mag, ich will weiter wissen. Ähm, er zog an meinem Arm, wollte mich in den Schmelzofen ziehen. Ich schrie, Hilfe, Hilfe, äh, dann plötzlich Akane. Ah, Die Tür zu der Treppenflug flog auf, flog auf, und mein Bruder Aoi schritt ein. Hinter ihm kamen Seven und Snake. Das Problem ist, wenn ich dann jetzt aufhöre, ich kann nicht nochmal eine Folge aufnehmen jetzt gerade. Akane. Ah, er schrie meinen Namen nochmal. Als er auf Hong Hongu lossprang, du kamst zurück, äh, höllte ich aus, aber dann. Ha, du bist zu spät, du Idiot. Hongu warf sich mit vollem Körpergewicht gegen meinen Arm und zog uns somit voll, voll rein in den Schmelzofen. Äh, die Kraft davon warf mich zu Boden. Ähm. Ich kam zurück auf die Füße und guckte auf die offene Tür Nummer 9. Okay. Hongo stand zwischen der Tür und mir, aber hinter ihm konnte ich sehen, wie mein Bruder seine Fäuste ballte. Aber seine Fäuste erreichten Hongo niemals. Mit dem kalten, herzlosen Kreischen auf Metall, von Metall auf Metall. Schlugen die Türen zu. Oh, scheiße, das ist das noch viel. Hongo schaute mich an, mechanisch. Sein Gesicht registrierte, da war, dass da irgendein Objekt, Objekt war. Aber nichts, was er irgendwie menschlich einschätzte. Also, dann drehte er sich um, ging zum Red, das neben der Tür war. Er frasste in seine Tasche und zog hervor zwei Armbänder. Er zog sie beide über das Scannerpanel. Zwei Sterne tauchten auf dem Red auf. Er guckte den Screen an, dann warf er die Armbänder einfach auf den Boden. Was fällt er vor? Was sollte das? Natürlich wollte er sich nicht erklären. Er sagte gar nichts und lief einfach an mir vorbei, als ob da gar nichts wäre. Als wäre ich gar nichts außer ein Stein an der Straßenseite. Ich hat sich Ein paar Momente später gingen die zwei anderen Türen auch zu. Leise konnte ich jemanden nach die Tür schlagen hören hinter mir. Ich drehte mich um und rannte auf die Tür zu. keine Akkene, bist du okay? Ich konnte eine Stimme hören von der anderen Seite der Tür. Eine ängstliche, eingeschüchterte Stimme. Hilf mir! Mein Hals war schon gereizt, aber ich schrie so laut, wie ich konnte. Meine Stimme echote allein in diesem Raum rum. Was soll ich tun? Ich denke, ich bin gefangen hier drin. Wo ist Hongo? Er ist auf die andere Zürich raus. Was? Dann ist es nochmal losgegangen. Warnung, Warnung. Fünf Minuten, glaube ich, waren es. 18 Minuten. Bitte evakuiere den Schmäh. Oh, wow, oh, ein schumpe Jetzt bin ich hart verwirrt. Holy shit. Mann, ich wusste, was ich sagen werde, aber das ist echt eine unheimliche Stimme. Ich wusste es. Es fängt an. Santa hat den Incinerator gestartet. Fuck, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Stimme nochmal hören muss nach neun, neun Jahren. So, und für mich heißt es jetzt speichern. Ich bin gerade immer noch sehr verwirrt. Ich bin sehr gespannt auf die ganze Auflösung. Ich habe auf dem Wiki extra nicht viel gelesen. Weil ich irgendwie Spoiler vermeiden wollte halt. Und ja, ich bin jetzt extrem gespannt, wie das fertig wird. Das klingt schon recht verwirrend mit Zeitreisen und so. Dass dieses morphogenetische Feld am Schluss die Lösung war, war eigentlich offensichtlich. Es wurde zu oft erwähnt. Aber dass wir mit Junpei und Jun verbunden sind, das fand ich schon ein bisschen heftig. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie das Ende kommt. Mal schauen, was passiert. Ich glaube, hier sollten wir jetzt alle Räume offen haben. Ja, weil wir haben alle Räume gecheckt. Meine Flowchart sagt auch, dass wir durch sind. Zeig das mal kurz. Wir haben sonst alles gemacht hier. sind wir wirklich ziemlich auf dem True Ending. Ja, nächstes Mal geht's weiter. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns dann wieder. Tut mir leid für die Überlänge noch länger, ich sehe ich schon. Danke fürs Zuschauen. Cheerio!